Bei einem Mac wird in der linken oberen Ecke immer der Name des Programms, das gerade aktiv ist, angezeigt. Wenn wir also Safari geöffnet haben, klicken wir auf Safari und dann auf Einstellungen. Im Abschnitt Suchen können wir aus dem Dropdown-Menü Suchmaschine auswählen und dadurch unsere gewünschte Suchmaschine für die Internetsuche auswählen. Wenn wir nun im Browser zum Beispiel über die Suchleiste etwas suchen, wird jetzt unsere gewählte Standardsuchmaschine verwendet.